Höchster Skilift in Europa Der Schlepplift Gobadairolin zieht die Wintersportler bis auf 3.899 Meter. Er befindet sich, sich am kleinen Matterhorn im Skigebiet zermatt cervinia und erschließt somit auch die höchste offizielle Piste in Europa. Seilbahn Koblenz, Deutschland die Bahn über den Rhein auf die Festung Ehrenbreitstein wurde anlässlich der Bundesgartenschau 2011 errichtet. Sie ist mit einer Kapazität von 7600 Personen pro Stunde die Seilbahn mit der weltweit höchsten Leistungsfähigkeit. Winpier Cable Car, Vietnam. Der Cable K verbindet die Küstenstadt Nha Trang mit der etwa 3 Kilometer entfernten Bambusinsel. Er ist die längste Seilbahn, die über einen Meeresarm führt. Ins Auge stechen die bis zu 54 Meter hohen Stützen, diese lassen die Gondeln so hoch über dem Meer schweben, dass selbst große Kreuzfahrtschiffe noch darunter passieren können. Längste Seilbahn der Welt. Mit der über 13 Kilometer langen Seilbahn zwischen Örtresk und Menschtresk in der Gemeinde von Norsjö, Lappland, Schweden, kann man weit ins südliche Lappland sehen. Jede Kabine kann vier Personen transportieren und mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometer pro Stunde, circa. 3 Meter pro Sekunde, dauert die 13,163 Meter lange Fahrt 90 Minuten. Die Seilbahn, Sektion IV, ist ein Teil der 96 Kilometer langen Seilbahn zwischen Christineberg und Boliden. Auf dieser Strecke wurde während der Jahre von 1943 bis 1987 rund 12 Millionen Tonnen Gold in Förderkörben transportiert. Jericho-Seilbahn, palästinensische Autonomiegebiete Die Bahn führt von Jericho auf den Berg der Versuchung zum Kloster Karantal. Sie ist die längste Seilbahn, die komplett unter dem Meeresspiegel verkehrt. Da das Tragseil zum Ein- und Aussteigen angehalten werden muss, stoppen die jeweils anderen Gondeln währenddessen auf freier Fahrt.